Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Inspekteur der Marine räumt nach Äußerungen zur Ukraine seinen Posten. Vizeadmiral Schönbach hatte erklärt, die Ukraine werde die Krim nie zurückbekommen. Befürchtungen, russische Truppen könnten in das Land einmarschieren, nannte er Nonsens. Kiew kritisierte die Aussagen als unannehmbar. Keine Kandidatur von Berlusconi bei Präsidentenwahl in Italien. Bei einer Online-Konferenz der mitte Rechtsparteien gab der 85-jährige Ex-Regierungschef seinen Rückzug bekannt. Ministerpräsident Draghi gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge Mattarellas. Die Wahl beginnt morgen und kann mehrere Tage und Wahlgänge dauern. Kulturhauptstadt Jahr in Kaunas eröffnet. Die zweitgrößte Stadt Litauens hat am Abend feierlich ihr Programm als europäische Kulturhauptstadt 2022 begonnen. Hauptattraktion war eine multimedial gestaltete Lichtshow. Zugleich fanden in der Stadt zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen statt.